Was passiert, wenn Hella gestresst ist? Ähm, sie kriegt Stressflecken. <lacht> aber ähm, Hella. Ähm, ja, wie merkt man das noch? Sie, sie schreit rum und ruft rum. Scheiße, ich finde die Kacke nicht. Ich Kacke? auch nicht. Hey, sie meinte bestimmt Fall. Kaki, aber die Schleife die ist doch gold. Ich irgendwo. Aber hey, ein bisschen mehr Organisation hier, ne? Hey, Tom, bitte find die jetzt. Hä, wenn ich einen Prinzen. Die waren zusammen, die zeigten. Die hatten wir. Scheiße.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 Okay, ich brauche halt noch ein Oberteil. Ich muss jetzt erstmal kurz ein Oberteil suchen mit dieser Hose in der Hand. Nein. Oh, das ist eine Eskaton-Schabracke, diese lila glänzend. Alter, Vater. Und ich dachte schon, ich wäre High Fashion, wenn ich zum Turnier fahre. Guck mal da. Äh, Moment, Moment mal, ja, können wir uns die Schabracke noch mal okay, ansehen? Ja wir stellen wir, wir fest, was? für Jens ist ja, hellblau das neue Lila. nehmen wir auf jeden Fall schon mal. Das ja, die liegen schick. da vor der Tür. Oder vor okay. den was ist denn was die, die größte die Herausforderung ja. bei Fashion Star?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 Drei, Oder? zwei, eins, ja. vorbei. Das war's. Ah! Oh Alter, ich oh kann God, nicht. Mehr. Ich kann auch nicht mehr. Oh. Geschafft. Okay, ich hoffe, ich oh, habe gut gerechnet, aber es müsste auf den Euro genau. Echt? Auch mit diesem Oberteil, ja. was ich noch nicht mal anprobiert habe? Naja. Wird schon passen. Naja, ne? Wir haben keinen Streck, aber egal.